Es gibt keine guten oder schlechten Beziehungen, sondern nur mehr oder weniger glückliche Beziehungen mit Schwankungen von Tag zu Tag. Somit sind meine Videos nicht für schlechte Beziehungen, sondern für alle, die mehr glückliche Momente in ihrer Partnerschaft erleben wollen und weniger Zeit verschwenden wollen mit Streits über BIPVAX-Themen.